Also uns ist es ganz wichtig, dass die Kinder zusammen wirklich den Alltag erleben. Dass sie zusammen aufstehen, dass sie zusammen im Zimmer sind, also auch immer deutsche und französische Kinder gemischt im Zimmer sind. Und dass sie dort wirklich zusammen sehen, okay, wie geht's los beim Aufstehen? Wie stehen wir zusammen auf? Wie frühstücken wir zusammen? Und das ist auch immer ganz ritualisiert in der Gruppe. Und anschließend nach dem Frühstück ist es uns immer ganz wichtig, dass sie sich in der Sprache begegnen, also richtig professionelle Sprachanimationen stattfinden. Und auch Kinder, die eigentlich gar, keinen, gar nicht die andere Sprache sprechen können, trotzdem da einen guten Bezug bekommen und äh, da auch spielerisch viel Spaß haben, die andere Sprache zu sprechen. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sie sich in diesen, in diesen Momenten, wo sie sich begegnen, super gut äh, verständigen können, auch wenn sie eigentlich äh, die andere Sprache teilweise ja gar nicht sprechen können. Und im Laufe des Tages äh, haben sie entweder Lunchpaket oder ein gemeinsames Mittagessen und am Vormittag und am Nachmittag Workshops oder Ausflüge, wo Sie dann einfach zusammen Spaß haben. Und am Abend haben Sie nochmal die Möglichkeit, auch konkret nach Ihren Interessen auch Ateliers zu wählen. Und dann gibt es immer auch noch schöne Abendprogramme und eine hoffentlich schöne gute Nachtgeschichte. C'est vraiment sympa, vraiment la, la différence de culture entre ben, les Français et les Allemands. On se dit c'est le pays juste à côté, mais finalement, il y a quand même une grande différence. On le voit même rien qu'à la nourriture, le matin, il y en a quand même ils sont perturbés de manger des saucisses. <rire> Certains apprennent des mots, du coup, ils ne font que utiliser ces mots-là parce que c'est les seuls qu'ils connaissent, mais ils font tout pour essayer de parler dans la langue de l'autre et je trouve que c'est vraiment sympa. Ganz allgemein in einer Kinderbewegung ist das Besondere, dass Kinder einfach ohne Vorurteile aufeinander zukommen und miteinander in Kontakt treten. Speziell Deutsch-Französisch ist noch mal ganz anders, da die Sprache unterschiedlich ist und es ist sehr interessant zu sehen, wie sie miteinander kommunizieren, obwohl ihre sprachlichen Fähigkeiten eigentlich gar nicht ausreichend dafür pour qu'ils se comprennent, pour qu'ils se parlent entre eux, ben, il faut qu'on parle les deux langues, qu'on fasse comprendre à tout le monde ce qu'il faut faire quand on fait une activité. Les enfants et les jeunes en général, c'est le terreau d'une nouvelle vision de l'interculturalité, d'une vision d'une Europe qui soit celle de la coopération, des échanges, du partage. Das Schöne an der Kinderbegegnung ist, dass die Kinder sich tatsächlich einfach begegnen. Sie haben Spaß und sie sehen eigentlich gar nicht wirklich Probleme. Und man muss einfach nur schauen, dass man ihnen Räume schafft, wo sie sich ausleben können und entscheiden können. Ich, ich will's Gut, du fängst an. Ja. Hallo und, und nous on fait beaucoup de mémorrie on essaie de de répéter les morts par exemple une pomme apple si on voit qu' il s'amuseent vraiment bien avec extra animation on la laisse mais sinon on peut on peut changer et ya plein de variantes à faire avec a memory on peut faire plein de variantes c'est super cool man arbeit viel mit gesten gerade bei den kleinen kindern macht mich mit gesten und große bewegungen man übertreibt sehr viel um gefühl und emotionen rüberzubringen. und dann ähm, es ist es gar nicht mehr so schwer so dieses andere Wort dann muss man den nicht unbedingt kennen um zu verstehen um was es geht gerade bei der Geschichte Geräusche Gesten so das klappt sehr sehr gut bei den Kleinen mein ähm Berufswunsch ist Lehrer und ähm, die Rastelbande habe ich kennengelernt nach dem Abitur und seitdem fahre ich jedes Jahr mit und es macht mir sehr viel Spaß, deswegen bin ich auch jedes Jahr wieder dabei. Ich bin bei der deutsch-französischen Ferienbegegnung dabei, weil ich als Kind selbst auch immer mitgefahren bin und ich das immer richtig cool fand und ich eigentlich jetzt auch den Kindern ermöglichen möchte, so coole Ferienlager zu haben, wie ich es damals hatte. Ich habe einen Kursus abivac gemacht und ich habe mir gedacht, dass das alles, was ich gemacht habe, Odyssee beaucoup d'allemands et tout et je me suis dit ben, pourquoi pas essayer de voir ce que ça fait d'apprendre aussi à des enfants l'allemand Es war spaß auch in beiden Sprachen dinge zu erklären und zu sehen wie die miteinander sich verständigen auch wenn es eigentlich gar nicht möglich wäre und so also einfach zuzuschauen wie das sich entwickelt die beziehungen zwischen den zwischen verschiedenen kulturen das macht sehr ja spaß. Für mich ist es, das, dass Kinder, die am Anfang wirklich kein einziges Wort Deutsch und Französisch gesprochen haben, jetzt Spaß daran haben, sich auch mit den wenigen Worten, die sie schon gelernt haben, miteinander zu halten und zu diskutieren. Et toi, Gauthier? Qu'est-ce qui te plaît bien? Euh, moi, ce qui m'a le plus plu pour le moment, c'est euh, de voir un enfant allemand dans le groupe, qui parlait vraiment pas le français. Et il voulait pas au début et puis j'ai insisté et maintenant il fait des efforts et il essaye de me parler français et c'est trop cool. <rire> voilà. C'est très marrant parce que du coup, euh, vous avez dit la même chose sans savoir. <rire>